Vanlife Geheimnis Nummer 6. Dein Immunsystem wird mega stark. Du befindest dich ständig an unterschiedlichen Orten und schläfst quasi die ganze Zeit draußen. Dadurch sammelt dein Körper auch die ganze Zeit die unterschiedlichsten Viren und es gibt nichts mehr, was dich umhaut. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal krank war. Vanlife stärkt dein Immunsystem.